Walking on Sunshine ist einerseits unsere Schlussnummer, unsere musikalische, und am Walking on Sunshine, weil wir innerhalb jetzt der Produktion, alle die dort teilgenommen haben, der Auffassung sind, dass das Alter durchaus genau so sein könnte. Wir sind nicht sicher. Nein, wir sind nicht sicher. Aber es ist eine Möglichkeit, also es so sehen zu wollen oder erstmal so zu betrachten und nicht so pessimistisch drauf. Genau.